Interview zur natürlichen Geburt. Warum die Art, wie wir geboren werden, so wichtig ist. Und Privacy bedeutet, die Frau taucht in eine andere Welt oder in einen anderen Planeten, so wie der Michael Adolp beschreibt. Ja? Mhm. Und jede Störung, die da reinhält, bringt die, reißt die Frau da wieder raus und mhm. diese Hormonproduktion wird gestoppt. Mhm. Und dann haben wir die ganze Kette von Folgen, die dann mit einhergehen bis hin zum Kaiserschnitt, wenn du mich mhm. fragst, was müssen wir ändern? Dann müssen wir als erstes die Geburt in die Hände der Frauen zurückgeben. Und zwar zu 100 Prozent. Mhm. Und wird immer mehr in Richtung zurückgehen zur natürlichen Geburt. Ja, ja. Mhm. Möglichst wenig technische Eingriffe. Das Ziel ist, dass die Menschen daran erinnert werden, dass sie in ihnen mhm. drin ist. Weil das alles, worüber wir sprechen heute, ist in jedem Menschen angelegt. Und diese Natürlichkeit, die dürfen wir uns wieder erobern oder mhm. erarbeiten. Ne? Vom Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüter stammt die Aussage, dass nahezu alle Kinder dieser Welt, nämlich 98 Prozent, gesund und hochbegabt zur Welt kommen. Und zwar mit der Fähigkeit zur Empathie, sozialem Verhalten und einer fast endlosen Lern- und Lebenslust. Die Realität in unserer modernen Gesellschaft sieht jedoch ganz anders aus. Jedes zweite Kind hat mittlerweile eine chronische Krankheit. Jedes vierte Kind braucht irgendeine Therapie. Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen nehmen in ungeheuerlich rasantem Tempo zu. Somit können wir gegenwärtig davon ausgehen, dass nur noch etwa 15 bis 20 Prozent der Kinder heute psychisch und physisch gesund und stabil sind. Herr Hüters These lautet, dass die naturgegebenen Begabungen von Kindern systematisch zerstört werden. Denn Kinder sind heute vom 1. bis 18. Lebensjahr in staatlicher statt in familiärer Obhut. Nun haben wir heute einen Gast hier im Studio, dessen Ursachenforschung noch ein Stück weiter zurückgeht. Ich begrüße Frank-Robert Belewski. Frank-Robert, du hast dich intensiv mit dem Thema natürliche Geburt auseinandergesetzt. Nun ist es ja für einen Mann doch recht ungewöhnlich, sich mit diesem speziellen Thema zu befassen. Wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe an der Sporteschule in Köln haben wir geforscht warum Kinder nicht mehr sich richtig bewegen können. Also die, die Arbeit war, die können nicht mehr auf einer Linie laufen. Also das war echt der Ansatz. Und dann habe ich mit drei, wir waren damals zu dritt, drei Studenten, haben wir da ein bisschen geforscht und sind dann irgendwie auf die Arbeit von ähm, Maurizio und Rebecca Wild gestoßen. Die haben einen Kindergarten in Ecuador und die haben als Grundlage für ihre Arbeit, haben die diese Buch von dem Josef Schilden Piers der nächste Schritt der Menschheit. Und dieses Buch habe ich damals intensiv studiert und habe da einen Satz gelesen beziehungsweise eine Seite, da möchte ich gerne daraus zitieren, mhm. weil das ist bewegend, und das hat mich damals bewegt, dazu zu tun, und das hat mich auch heute nach wie vor bewegt. Und der Josef Schilden-Pierce schreibt hier, die zivilisierte Geburt, also die intellektuelle Einmischung in das, was allen Frauen spontan und natürlich käme, unterminiert den Vorgang des Bounding schon seit Jahrhunderten. Nichts in unserer gesamten Geschichte kommt jedoch an die Katastrophe der medizinischen Kindergeburt des 20. Jahrhunderts heran, die unsere genetisch einprogrammierten Bindungen Punkt für Punkt zerstört und einen so massiven Schaden angerichtet hat, dass er möglicherweise nicht wieder gut zu machen ist. Hm. Der Intellekt der männlichen Ärzte hat sich in die weibliche Intelligenz eingemischt und tatsächlich einen größeren Abschnitt ihres Lebens zerstört. Die medizinische Geburt ist eine der zerstörersten Kräfte, die je aus dem männlichen Kopf hervorging und eine der zerstörerischen Kräfte, die heute auf der Erde wirksam ist." Ja, und das hat mich damals sehr, sehr tief berührt. Mhm. Und ich habe dann entschieden, ähm, das muss raus in die Welt. Ja. Dann haben mhm. wir ähm, die Arbeit irgendwie, habe ich dann angefangen, das zu verbreiten. Ich war dann natürlich begeistert über das, was ich da vorgebracht habe. Dann gab es eine Freundin, die hat mich ähm, angesprochen, ob ich nicht einen Vortrag machen will über das Thema. Und dann habe ich gesagt, das kannst du vergessen, ich bin doch kein Arzt, bin keine, keine Hebamme, kein Geburtshelfer. Hm. Ja doch, du bist begeistert, mach einfach. <lacht> und naja, und das habe ich dann gemacht, hatte eine Woche Zeit, mich vorzubereiten. Und ähm, bin da reingestürmt, hatte keine Ahnung, wo es mich hinführt und habe dann einen Vortrag gemacht, ich hatte zwei Stunden Zeit über die natürliche Geburt, über die Mutter-Kind-Bindung und mhm. daraus wohnen vier Stunden und das wollte <lacht> gar nicht mehr auf. Und die Leute haben gefragt und gefragt und dann mhm. ist daraus eine endlose Kette von Vorträgen entstanden, Nachfolgeaufträgen. Toll. Und das mhm. war im Mai 1997 und das hat dann bis heute angehalten. Ich finde das toll, dass du dich an das Thema so rangewagt hast. ja. Mhm. Und geprägt hat dich in all den Nachforschungen ja auch der französische Geburtshelfer und Frauenarzt Michel Odon. Mit unter folgendem, mit folgendem Ausspruch, ich zitiere: Um die Welt zu verändern, müssen wir zuerst die Art, wie wir geboren werden, verändern. Was genau müsste sich deiner Meinung nach da ändern? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Hm. Und, äh, da muss man ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Und ähm, die, diese Zerstörung der Mutter-Kind-Bindung, die, die, das hört sich so an, na ja das ist ein Ergebnis der modernen Gesellschaft. Nein, das ist eine. Eine lange historisch währende Arbeit, die da ge bewusst gemacht wird, mhm. kann man in der Bibel nachlesen, das möchte ich auch gerne zitieren. Und der 1. Mose 3,16, also wir reden hier ca. 585 vor Christus, da steht geschrieben, Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gewähren. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Mhm. Und das ist im Prinzip die Wurzel für diese ganze, was wir heute haben. Und die Geburt ist ja ein, eines der emotionalsten Themen überhaupt auf diesem Planeten. Es gibt kein ja. anderes Thema, was so emotional besetzt ist. Mhm. Und das betrifft jeden. Jeder, von, jeder ist von uns ist davon betroffen und wir können uns dem nicht entziehen. Mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, mh, Informationen weiterzugeben. Also ich bin ja nicht jetzt jemand, der wissenschaftlich äh, großartige... Abhandlung schreibt über dieses Thema, sondern das ist eigentlich ein. Das Ziel ist, dass die Menschen daran erinnert werden, dass es das in ihnen mhm. drin ist. Weil das alles, worüber wir sprechen heute, ist in jedem Menschen angelegt. Und diese Natürlichkeit, die dürfen wir uns wieder erobern oder mhm. erarbeiten. Ne? Ja, Gerade die ja. Frauen, die müssen sich da <lacht> strecken. Und wenn wir dann weiter schauen, ähm, 1484, also ein Sprung von knappen 900 Jahren, da gibt es doch tatsächlich die Aussage von Papst Innocent VIII., der sagt, niemand schadet dem katholischen Glauben mehr als die Hebammen. Hm? Und <lacht> daraufhin wurde dann der sogenannte Hexenhammer, das ist ein, ein Werk von der katholischen Kirche, wurde dann veröffentlicht und damit wurde der Beginn der Hexenverbrennung eingeläutet und Hexenverbrennung ist in meinen Augen eine Vernichtung der Hebammen gewesen, mhm. beziehungsweise der Heilerinnen, das waren damals die Frauen, die hatten das komplette medizinische Wissen unter ihrer Obhut. Ja? Hm, Im Laufe der herauffolgenden 150 Jahre wurde das von den Männern sozusagen erobert und ab 1600 war dann sozusagen die männliche ärztliche Kunst geboren. Die gab es mhm. vorher nicht. Vorher war die Medizin zu 100% Prozent in den Händen der Frauen. <lacht> und die Geburtshelferinnen oder die Hebammen, die hatten das meiste Wissen über die Medizin. Mhm. Ja? Oh, ja. Und damit fing es an. Und heute haben wir die Situation, dass ähm, die meisten Menschen sich gar keine Vorstellung machen, weil so weit guckt da gar keiner mehr zurück. Was ist eigentlich die Ursache von dem Ganzen? Und wenn man ja. jetzt, wenn du mich fragst, mhm. was müssen wir ändern, dann müssen wir als erstes die Geburt in die Hände der Frauen zurückgeben. Und zwar zu 100 Prozent. Mhm. Mhm. Mhm. Die Ärzte, die Männer haben da nichts verloren. Und ich sage ich so konsequent, wie das ist, auch wenn das für manche Ärzte hart sein wird. Aber das ist es, worum es geht. Und das wird auch mhm. so sein. Die Zukunft der der Geburtshilfe wird zu 100% in den Händen der Frauen liegen und mhm. wird immer mehr in Richtung zurückgehen zur natürlichen Geburt, ja, ja. möglichst mhm. wenig technische Eingriffe. Mhm. Ja. So, ja. Und dann natürlich, äh, was jetzt Wichtigste ist, an der, an, die Antwort auf die Frage, was muss sich ändern, ist, die, diese Privatsphäre, von der der Michel Audin spricht, dieser, dieser Begriff Privacy, der muss wieder in das Bewusstsein der Menschen. Mhm. Mhm. Ja. genau. Ja, das ist interessant, dass du den Begriff schon erwähnt, Privacy. Ähm, was können wir uns unter diesem Begriff vorstellen? Und warum ist diese Zeit um die Geburt so wesentlich? Also Privacy, das hat ja wirklich der Michel Odor geprägt, dieser mhm. Begriff. Und ich bin ein sehr großer Verfechter von ihm, weil er ist einfach einer der wenigen, der, der wirklich weiß, wovon er redet. Er macht es ja seit über 45 Jahren, praktiziert er als Geburtshelfer. Mhm. Und ich bin dankbar, dass es solche Menschen gibt, wie ihn, ne? und mhm. er hat diesen Begriff geprägt, das heißt eigentlich nichts anderes als sich unbeobachtet fühlen. Mhm. Ja. Ist diese typische, was ja die Menschen von den Tieren wieder lernen dürfen. Wir sind ja Säugetiere, wir wollen ja die meisten nicht wahrhaben, mhm. aber wir sind Säugetiere. Das ist einfach so. Deswegen heißt ja auch der Säugling Säugling. Ja. Und solange wie wir das nicht akzeptieren, wenn wir immer Schwierigkeiten haben, na, diese Geburt auch wieder auf eine natürliche Ebene zurückzuführen. Das heißt, Privacy bedeutet, möglichst im Dunkeln gebären, mhm. möglichst in einem kleinen Raum, so wie die Tiere das machen. Die meisten Tiere ziehen sie zurück in, in, in die Einsamkeit, alleine, irgendwo im Dunkeln. Mhm. So Und das ist etwas, was die Menschen auch lernen dürfen wieder. Mhm. Und Privacy bedeutet, dass der, die Frau in eine andere Sphäre eintaucht. Ja? Und zwar wird der unter diesem Begriff Privacy oder unter diesem Zustand, wird der Neokortex, das ist der moderne Teil unseres Gehirns, wird abgeschaltet. Und der Mensch oder die Frau funktioniert dann nur auf dem Stammhirn. Da gibt es ja diesen wunderbaren Forscher, den Gerald Hüther, ja, der hat ja dann auch nachgewiesen, dass wenn das Stammhirn aktiv ist, dann ist der Neokortex ausgeschaltet. Und wenn der Neokortex ausgeschaltet ist, dann kann ein Hormoncocktail im Körper der Frau zusammen mit dem Kind kreiert werden, was diese Geburt überhaupt ermöglicht. Mhm. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ja, das, ja. Ist so, mhm. das ist wirklich das ist die Magie der Geburt, die Hormone, die da ablaufen. Ne? Und Privacy bedeutet, die Frau taucht in eine andere Welt oder in einen anderen Planeten, so wie der Michael Dorn beschreibt. Ja? Mhm. Und jede Störung, die da reinhält, bringt die, reißt die Frau da wieder raus und mhm. die Hormonproduktion wird gestoppt. Mhm. Und dann haben wir die ganze Kette von Folgen, die dann mit einhergehen bis hin zum Kaiserschnitt und äh, mhm. Dass daraus dann eigentlich die ganzen Komplikationen erst entstehen. Genau ne? so ist mhm. es mhm. Und äh, man kann eigentlich sagen, der schlimmste Eingriff ist, wenn der, wenn der klassische Fall, der, die Frau liegt in den Wehen, mhm. ne? der Arzt kommt rein und fragt nach der Versicherungsnummer. So, schon mhm. ist die Frau raus und schon ist die Geburt unterbrochen und ja. dann braucht das Kind wieder unendlich lange, um sich wieder neu einzustimmen auf diese Geburtsvorbereitung, die ja mhm. abhängig ist von den Hormonen, weil jede Störung stoppt sofort die Hormonproduktion. Mhm. Und der zweite massive Einfluss ist Licht. Wenn in einem, in einem Raum starkes Licht ist, ja, mhm. in einem, einem Kreissaal, dann können die Frauen gar nicht eintauchen in diese Sphäre, weil mhm. Licht aktiviert immer den Neokortex, immer. Mhm, mhm. Ja, das zeigt, wie wichtig diese Zeit der Geburt auch ist ne? und ähm, wie viele Fehler dort auch schon passieren. Was, was denkst du, werden diese Fehler unwissentlich oder wissentlich begangen? Also nach meinen Erfahrungen werden die wissentlich, wirklich wissentlich getan, diese Fehler. Also mhm. wird ganz bewusst daran gearbeitet, an der, ich, mal, ich nenne das mal, einfach wirklich die Zerstörung der Mutter-Kind-Bindung. Das ist, was Josef piers auch ganz klar sagt. Mhm. Ähm, da wird bewusst daran gearbeitet, weil das auch gleichzeitig die Spiritualität der Menschen zerstört. Das muss man einfach wissen. Ja? So, mhm. und dann gibt es ein zweites Thema, das Thema Impfen, das ist genau das gleiche Thema. Da hat der Rudolf Steiner schon gesagt: In den 20er Jahren, Impfen zerstört die Spiritualität und das ist mit der Mutter-Kind-Bindung nicht anders. Mhm. Mhm. Da wird bewusst daran gearbeitet und das muss gestoppt werden. Mhm. So, und das liegt an den Frauen, das liegt an den Männern, die natürlich dann entsprechend. Äh, damit auch agieren müssen. Die müssen mithelfen. Die können die Männer ja nicht, die können die Frauen nicht alleine machen. Das braucht natürlich auch die Männer. Für auf beiden Seiten muss da ja aktiv gearbeitet werden. Ja, mm -hmm. ja. Ich würde gerne jetzt noch auf ein etwas anderes Thema eingehen, auf das Thema Angst. Gerade beim Thema Geburt spielt die Angst ja eine sehr große Rolle. Die Angst der Frauen vor den Schmerzen, die Angst der Ärzte und Hebammen, einen Fehler zu machen. Angst ist dort ein ziemlich starkes Steuerungselement. Ähm, was denkst du, wäre unsere Gesellschaft schon verändert, wenn es mehr Vertrauen in die Schöpfungsprozesse und somit weniger Angst geben würde? Ja genau, das ist das Thema. Hm. Ähm, diese Mutter-Kind-Bindung ist ja ein Schöpfungsprozess, das sind ja hm. heilige Momente, die da ablaufen, das ist im Prinzip ein Zeitfenster der Natur. Es beginnt hm. mit, dem, mit dem Einsetzen der Wehen bzw. die Kinder sind ja diejenigen, die sich gebären und nicht die Mutter gebärt, sondern die Kinder gebären sich selber, ja, die hm. lösen praktisch die Wehen aus. Und mit diesem Prozess bis hin zur, äh, wenn die Kinder das erste Mal an der Brust liegen, hm. in diesem Zeitraum laufen diese Mutter-Kind-Bindungen ab. Das ist ein, sozusagen ein heiliger Schöpfungsprozess. Und wenn wir diesem Prozess wieder vertrauen würden, hm. wenn wir ihn überhaupt erstmal wissen, wieder, hm. das ist ja der erste Punkt, wir müssen ihn hm. ja erstmal wieder kennenlernen. Die meisten kennen ihn ja gar nicht. Deswegen ist meine, mein Wunsch, dass wir das zukünftig an den Schulen mehr lehren: ja, so, so ein hm. Fach wie Familienkunde wo dann die Kinder, die Mädchen und die Jungs lernen, was läuft eigentlich bei der Geburt. Also wo die Kinder wieder lernen in der Schule, so ein Fach wie Familienkunde, wo sie einfach die Grundlagen bekommen, was ist überhaupt Familie, was passiert mhm. bei der Geburt, ja? wie, wie, wie, wie wird eigentlich so eine Familie äh, aufgebaut, was hat der Mann überhaupt zu suchen bei der Geburt, ist, darf er überhaupt dabei sein. Und All die Dinge spielen natürlich eine große Rolle. Und die Frauen haben einfach Angst, weil sie nicht mehr... Die meisten Frauen wissen gar nicht mehr, wie man ein Kind gebärt. Die gehen ja, sind ja abhängig von den, von den Ärzten, von den Gynäkologen, von den Krankenschwestern mhm. und leider auch von den Hebammen. Die Hebammen wissen auch nicht mehr wirklich, was ihre Aufgabe ist heute. Ja. Hebammen mhm. haben echt die Aufgabe, die Frauen an diesen Schöpfungsprozess zu erinnern und sie daran zu führen und diesen mhm. Prozess zu beschützen. Ja, mhm. Wie das nachher im Einzelnen abläuft, da kommen wir noch drauf, ja, ja. über diese Mutter-Kind-Bindung. Und die Angst mhm. ist eigentlich der Schlüssel. Wenn man sich mit der Geburt beschäftigt, als, als, als schwangere Frau, dann ist das Wichtigste, dass man sich mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert. Mhm. Und zwar besser, bevor die Geburt losgeht, als währenddessen. Weil sonst mhm. haben wir nämlich ein Problem. Weil eine Geburt sollte eigentlich schmerzfrei sein. Das können die meisten Frauen gar nicht nachvollziehen, aber nee. das ist so. Ja. Schmerz, Der Schmerz kommt durch die Angst. Die Angst sitzt in der Muskulatur hm. und wenn die Angst, wenn die Muskulatur sich zusammenzieht, wir haben ja diesen wunderbaren Japaner, der gesagt hat, es gibt nur zwei Krankheitsursachen auf diesem Planeten für alle Krankheiten, die wir haben. Und das ist die Unterkühlung und die, der Sauerstoffmangel. Und der, diese zwei Ursachen haben mit der Angst zu tun. Hm. Weil Angst macht zu, ja. Angst macht Sauerstoffmangel, Angst macht Unterkühlung. So. Hm. Hm. Und wenn man das realisiert, dann wird man ganz schnell erkennen, ah, so läuft es und wenn dann die Muskulatur verkrampft, dann ist natürlich klar, wenn die Kinder raus wollen, dann gibt es Druck und mhm. mit dieser Druck erzeugt Schmerz. Ja. Ja. Also ich habe mhm. das ja beim Dr. Jali, der leider schon vorzeitig gegangen ist, habe ich das ja miterlebt, der war, der war Spezialist für Spätgebärende und er hat es geschafft, viele, viele Geburten schmerzfrei ablaufen zu lassen. Mhm. Und die Frauen wirklich natürlich gut vorbereitet waren und dann mhm. ohne Schmerzen da gebärt. Haben, ja. Für viele unvorstellbar Für heute. Un unvorstellbar, ja das, klar, aber das ist aber eben genau der Punkt, wenn die, Frauen, wenn die Frauen mit ihrer Angst klarkommen, dann ist das relativ leicht. Hm, ja. m -m. Weil es gibt genug Frauen, die können das, die, die ja. wissen, wie das geht ja. und, und haben die Erfahrung gemacht. Mhm. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Na ja. Ja. Du hast schon ein bisschen erwähnt, ähm, welche Rolle den Hebammen in diesem Prozess zukommt, aber möchtest du darauf noch mal etwas genauer eingehen? Ja. Also die, diese Mutter-Kind-Bindung ist eigentlich, also das ist im Prinzip die Magie der Geburt. Das ist, im, das ist im Prinzip der Moment, wo die Kinder entscheiden, rauszugehen, also rauszuwollen in die Welt. Dann natürlich der wichtigste Teil einer natürlichen Geburt ist der Weg durch den Geburtskanal. Das ist, das ist die Grundvoraussetzung. Also man kann nicht, so wie in der Charité zum Beispiel, da wird jetzt propagiert die Kaisergeburt, da wird ein Kind natürlich geboren per Kaiserschnitt, das ist völlig absurd. Also das ist sozusagen für mich der, der Inbegriff von, von Verdrehung, was da gerade läuft. Damit wird mhm. jetzt richtig Propaganda-Werbung gemacht. Überall, Frauen werden dann gepusht, dass sie eine natürliche Kaisergeburt haben. Ja. Ich will mhm. da gar keinen Namen nennen, wer dahinter steckt, aber das geht von der Charité aus in Berlin mhm. und das ist erschreckend. Das muss gestoppt werden, in jedem Falle, ja, weil sonst haben wir irgendwann ein Problem. Die Frauen wissen gar nicht mehr, was sie damit machen sollen ja. und mhm. viele Frauen gehen dahin, und finden dann auch mal gut. Weil es ist natürlich, ein Kaiserschnitt ist ja immer Terminplanung viel besser. Ja? Du gehst da ja. und zwei Stunden später bist du raus. Und wenn du Glück hast, kannst du am selben Abend auch noch nach Hause gehen. Ja? Ja. Ja. Und ähm, bei einer natürlichen Geburt, da kann man damit rechnen, dass es mal drei, vier Tage dauert, bis so ein mhm. Kind da ist. Ja? Bringt auch nicht so viel Geld wie ja. Ich wollte gerade sagen, das rechnet sich dann nicht. Ne? So mhm. Und diese Mutter-Kind-Bindung, die, das sind im Prinzip neun Prozesse, die da ablaufen. Und der erste, wichtigste Prozess ist, dass die Kinder, wenn sie rauskommen, sofort auf, den, auf die Brust der Mutter gelegt werden. Warum? Die hören neun Monate lang den Herzschlag der Mutter. Die sind damit aufgewachsen, von der ersten, von der ersten Zelle. Da wird sozusagen, ein Resonanzkörper entsteht dabei, zwischen dem ersten ähm, Organismus Samen und Ei, des Mannes und der Frau. Und da entsteht ein Resonanzkörper und der nimmt alle Informationen auf, von Anfang an. Wir sollen nicht glauben, dass der Mensch irgendwie erst... Äh, reif ist, wenn er rauskommt. Nein, das ist Leben fängt an, wenn Ei und Samen zusammenkommen. So. Und diese Resonanzkörper, die nehmen alles auf. So, und dann ist sozusagen, da wird der erste Gehörsinn, der wird da sozusagen kreiert. Und diese Mutter-Kind-Bindung, die manifestiert ja die fünf Sinne im menschlichen Körper. Deswegen ist dieser Prozess so wichtig. Deswegen spricht der, der Michael Hüter davon, dass die Kinder normalerweise 98 der Kinder voll lebensfähig auf die Welt kommen und lernen lustig und freudig sind. Warum? Weil die Grundvoraussetzung ist, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dass ihre fünf Sinne funktionieren. Mhm. Das haben wir aber nur, wenn die Kinder diese Mutter-Kind-Bindung erleben dürfen. Mhm. Weil damit erfolgt die Vernetzung der fünf Sinne im Gehirn. Mhm. Und jede Störung verhindert diese Vernetzung. Mhm. Also. Die Kinder als erstes auf die Brust, dann hören sie den Herzschlag. das brauchen die, immens wichtig, dadurch wird der Gehörsinn bestätigt. Mhm. ja muss sich vorstellen, die Kinder kommen raus, haben, ja, haben jetzt praktisch ein Ohr und die mhm. müssen jetzt aktiviert werden und das passiert, indem sie den Herzschlag hören von der Mutter. Ja. So. Der zweite Punkt ist, dass dann ähm, irgendwann kommt der Moment, wo die Kinder ein Gesicht brauchen, wo sie mhm. ihre Augen einstellen, das ist wie beim Fernglas, man muss die Scharfstellung haben. Ja? So, und dann, dann ist es wichtig, dass dieser Moment auch passiert. Weil wenn die Kinder kein Gesicht sehen oder irgendein grelles Licht im OP oder wenn sie überhaupt ein Gesicht sehen, dann wird dieser Sehsinn nicht aktiviert. Mhm. Das heißt, die Kinder haben dann irgendwann Sehstörungen. Jetzt schaut euch an, schaut, lasst uns anschauen, wie viele Kinder haben, wie viele Menschen tragen heute eine Brille. Mhm. Das hat damit zu tun, unter anderem. Ja. Das, ist, die, das ist ja ein Riesenmarkt heute. Ja. Diese ganze Sehkraft geht verloren, Schritt für Schritt. es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Aber das gibt Studien, die das ganz klar belegen. Ja. So, dann habt ihr den nächsten Punkt. Der Geschmackssinn muss aktiviert werden. Das heißt, die Kinder gehen dann irgendwann mit der Lippe an die Brustwarze. Und dann passiert der nächste magische Moment. Da wird die Geburts-, der Geburtsprozess wird in dem Moment gestoppt, wenn die Kinder sozusagen mit, der, mit ihren Lippen die Brustwarze der Mutter berühren und die erste Milch da reinschießt, mhm. wenn sie dann schießen darf. Mhm. Das führt dazu, dass die dass die Kinder ihre Geburt beenden. Also machen die Kinder, nicht, nicht irgendein Arzt oder Neben. Die mhm. Kinder beenden ihre Geburt, wenn man sie lässt. So, das sieht man dann schön auf dem Bild, wenn die dann, wenn die dann so wach sind wie da, dann haben die möglicherweise die Bindung erlebt. Und dann, und dann brauchen die natürlich Geschmackssinn und Geruchssinn. Das geht einher. Also die müssen die Mutter riechen. Die brauchen den Geruch der Mutter, damit ihre, ihre Emotionen, weil Geruch ist direkt verbunden mit dem limbischen System. Das geht mhm. ja direkt über die Nase rein, hier oben ins Körper. da gibt es keinen mhm. Umweg. Und deswegen sind so viele Menschen heute emotional gestört. Die Empathiefähigkeit geht verloren, Mitgefühl geht verloren. Warum? Weil die Menschen den Kontakt verloren haben zu ihrem Gefühl. Mhm. Und das fängt bei der Geburt an. So. Mhm. Und ähm, da gibt es, muss ich erwähnen an dieser Stelle, das gibt ja ein, eine, eine wunderbare äh, Abhandlung vom 12.12.1987, das ist von einem Lancet-Artikel, das ist das führende, weltweit führende medizinische Fachjournal. Und da hat man mehrere 10.000 Geburten in Australien, USA, Europa, hat man verglichen zwischen Herztonüberwachung, also elektronische Herztonüberwachung, und mhm. einer normalen Häkelmischen Heberbetreuung. Also hier mit, diesem, mit, diesem, mit so einem wunderbaren Hörrohr. Das ist hier übrigens hier die der Inbegriff von weiblicher Intelligenz. Mhm. <lacht> das hat ja vielleicht schon jeder irgendwo mal gesehen. Und äh, diese Intelligenz ist relativ einfach zu handhaben. Das ist der Pendant zu dem technischen Eingriff eines 1,5 Millionen teuren äh, medizinischen Kreislaufs, ja, Wo mhm. dann natürlich die Männer sich glücklich fühlen, wenn sie an ihren Geräten rumspielen dürfen. Aber die, dieser Artikel beschreibt, dass der einzige Effekt von der elektronischen Herz- und Überwachung und da muss man sich auf der Zunge zeigen lassen. Und das ist vom 12.12.1987 eine vermehrte Kaiserschnittrate und eine vermehrte Zangeburt. Das ist der einzige positive Effekt aus technischer Sicht. Mhm, ne? mhm. Das muss man wissen. Und dieser Artikel wurde langfristig schön immer verdeckt, aber der ist zum Glück ist noch da, man muss ihn nur finden. Und dann, mhm. der Michel Andron ist sein Lieblingsartikel, der hat ihn ganz oft zitiert in seinem, in seinem Werk. Und da muss man einfach hinterher sein, dass es wirklich an die Öffentlichkeit kommt wieder, was diese elektronische Herzzönüberwachung für Schäden anrichtet. Mhm, ja. ja. also zu dieser Mutter-Kind-Bindung gibt es noch viel mehr zu sagen, das ist sehr komplex. Ja. Aber wenn die Kinder, wenn diese Geburt abgeschlossen ist, das heißt, wenn die Kinder ihre Hormonproduktion in erster Linie Adrenalin, Adrenalin ist ein Stresshormon, und dieses Stresshormon wird gebraucht. Gutes mhm. Anstrengung für so ein Kind, ja, da durch, zu, durch den Geburtskanal zu gehen, das ist richtig massiv. Ja. Mhm. So. Und wenn die Kinder dann dadurch sind und die Hormonproduktion ist eingestellt, dann können die entspannen. Mhm. Dann kommt die Milch dazu, die erste, ja, und dann sind die, schlafen die in der Regel ein. Mhm. So, und dann ist dieser Bindungsprozess mal abgelaufen. Ja. Mhm. Der ist sozusagen wie versiegelt. Ja. So, und jede Störung, die da, wenn man den Kinder wegnimmt von der Mutter, wenn es nur für drei Minuten ist, dann ist schon eine Unterbrechung dann haben die Kinder Schwierigkeiten, das wieder aufzufangen. Ja. Das ist genau der Punkt, diese Mutter-Kind-Bindung. Ähm, das ist ja bekannt in der Medizin, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. Und diese geistige Anbindung erfolgt im fünften Monat in der, in der linken Herzkammer. Da wird die, diese sogenannte Herzflamme manifestiert. Und in der Medizin ist es bekannt als Hotspot, das, das weiß man. Ja. Mhm. Wird natürlich verheimlicht, weil niemand wissen soll, dass der Mensch eigentlich geistig ist. Und diese Mutter-Kind-Bindung sorgt dafür, dass dieses Potenzial, also nicht nur das Gehirnpotenzial, sich entfalten kann, sondern diese Herzflamme ist notwendig, damit das Gehirn später ein Werkzeug für das Herz ist. Das muss man wissen. Ja? Das ist die wirkliche Herzintelligenz. Mhm. Die meisten Menschen sind abgetrennt von, von ihrem Herzen. Beziehungsweise mhm. Gehirn und Herz arbeiten nicht mehr zusammen. Und das ist gewollt. Na, dass man da bewusst äh, diese Trennung reinbringt. So. Mhm, mh. Und wenn jetzt diese Mutter-Kind-Bindung sich äh, sozusagen manifestiert hat und das Kind hat die, hat die sozusagen gelebt oder erfahren mhm. und diese Herzflamme, die ist ja sowieso da, dann kann die sich natürlich viel schneller entfalten und das Gehirn ist ein Werkzeug des Herzens. Und dann mhm. kommt da ein Potenzial zum Vorschein, wo wir überhaupt keine Vorstellung haben. Das ist wovon der der Michael Lüter spricht, dass 98 Prozent der Kinder kommen auf die Welt und wollen lernen, aber sie werden daran gehindert. Mhm, und genau m -m. das passiert. Und jetzt haben wir ja zum Glück immer mehr Kinder, die auch in Südamerika zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist da sehr aktiv, auch Hebamme, die sagt, die, die kennen keine Hebammen, die kennen diesen Beruf, die, die gebären ihre Kinder alleine. Mhm. Die war in Bolivien bei den Naturvölkern, da gibt es mhm. keinen Beruf Hebamme. Da helfen die Mütter den Kindern. Die, da sind vielleicht, wenn überhaupt, die Frauen sind dann alleine irgendwo unterm Baum, bringen ihre Kinder auf die Welt. Ja? Also das ja. ist völlig natürlich und das, das muss man sich dann wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil das wieder bedeutet für uns, diesen mhm. Weg zu gehen. Das ist ein weiter Weg, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, ja, der Michael Odin ja. sagt, dauert Jahrzehnte, bis <lacht> wir wieder an dem Punkt sind, dass die Frauen von selber ihre Kinder gebären wollen. Da mhm. mhm. muss du mhm. die auch wollen, das ist ja, ja richtig Arbeit. Ja, ja. ja. Und dass auch diese Mutter-Kind-Bindung dann wiederhergestellt wird. Ne? Ähm, du hattest das jetzt schon ein bisschen erwähnt, äh, welche Bedeutung die Mutter-Kind-Bindung auf die Prägung des Menschen und auch auf sein Verhalten hat. Ähm, hast du auch schon relativ erläutert. Aber was hat eine tiefe Mutter-Kind-Bindung für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Wie, magst du das noch mal etwas näher? Also der, der äh, Joseph Charlton schreibt ja in diesem Buch wunderbar, der hat ja, war einer der ersten, der hat eine Studie äh, rausgebracht 1978, über die Ursachen von Kriminalität, Selbstmordraten, Drogenmissbrauch, also mhm. ganze soziale, der ganze soziale Zerfall, den wir ja weltweit erleben. Da also muss man ja nur Fernseher einschalten, dann sieht man das ja. Und der sagt, die Ursache liegt ganz klar bei der Art und Weise, wie wir unsere Kinder auf die Welt bringen. Deswegen mhm. sagt der Michel Audor, wir müssen, wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir die Art und Weise, wie wir geboren werden, ändern. Mhm. Das ist mal das Erste. Und wenn wir jetzt anschauen, was hat das für Konsequenzen für die Gesellschaft, wenn wir die Geburt ändern? Na, das ist natürlich ein massiver Impact auf die Gesellschaft. Weil mhm. wenn die Kinder äh, ihr Potenzial leben dürfen, wir haben ja gar keine Vorstellung, was da zum Vorschein kommt, jetzt ja, mhm. an Kindern, die dann irgendwann mal Sachen machen, wo wir Erwachsenen gar nicht folgen können, weil wir das gar nicht kennen als Erwachsene. Deswegen müssen wir da ähm, sehr wachsam sein, dass wir die Kinder nicht unterdrücken, die dann so sich entwickeln. Ja? Wir haben ja in der Schule in der Schule, in der Chetinin, in der, in der na, wie heißt die, in Tekos, in der Schule, da kommen ja solche Kinder hervor. Da, mhm. da geht es ja darum, dass man, die, dass man das Potenzial von Anfang an leben darf. Die mhm. kommen meistens natürlich auf die Welt. Die, die machen das, was wir hier in drei Jahren, was wir hier in 13 Jahren Schule machen, das machen die in drei Jahren. Warum? Weil die ihr Potenzial leben können von Anfang an. Mhm. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Riesenthema, das Musik. Musik bei der Schwangerschaft, Musik bei der Geburt. Musik im Kreißsaal, Singen im Kreißsaal, Klavier im Kreißsaal. Das allein das macht bei den Kindern schon einen riesen Unterschied, wenn die mit Musik auf die Welt kommen. Ja? Erstaunlich. Da ja, ja. ja genug... Äh, in der Tomatestherapie wird es ja sehr stark angewendet. Ja? Die mhm. Musik bringt die Heilung mhm. also auf allen Ebenen. Ja, Und gesellschaftlich ist es so, dass wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, Du hast, du hast ein Kind, Mutter die Bindung erlebt hat, und du hast ein Kind, was keine Bindung erlebt hat. Und beide kommen irgendwann mit Drogen in Kontakt. Hm. Hm? Das eine Kind wird die Drogen als... Die werden beide probieren, ist doch klar, die Neugier. Ja? Aber das Kind was gebunden, es wird relativ schnell merken, dass es keinen Sinn macht, mit Drogen äh, zu arbeiten, weil es einen natürlichen Instinkt hat, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Aber die Kinder, die ähm, eine gestörte Bindung haben, die werden davon abhängig, weil sie immer auf der Suche sind nach dem Kick, mhm, nach diesem besonderen Moment. Und das ist halt nicht mehr, du kannst das im Prinzip nicht wiederholen. diese Zeitfenster, wenn das ist vorbei. Wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Du kannst halt nicht rückgängig machen. Ja? Aber die Frage taucht dann irgendwann auf, ja, ist das jetzt heilbar für Leute, die die Mütter jetzt eine schwierige Geburt hatten. Ja? Da frage ich mich dann, ja, natürlich ist alles heilbar. Die Liebe heilt alles. Mhm. muss dann entsprechend, wenn die Geburt, Geburt halt schief gelaufen ist oder nicht so, wie man sich gewünscht hat. Ich habe eine Freundin, die hätte so gerne eine natürliche Geburt gehabt, die änderte im, im OP, hatte einen Kaiserschnitt und das war, die hat sich dafür jahrelang verurteilt. Und ich habe immer gesagt, hör auf dich zu verurteilen, es ist wie es ist, ich habe eine wunderbare Tochter, das ist mhm. alles perfekt, ja. die, ist, die ist jetzt auch schwanger und die haben, ich habe für diese Tochter einen Geburtsvortrag gemacht. Und das ist alles wunderbar gelaufen. Die Tochter hat dann eine natürliche Geburt gehabt. Das hat dann 20 Jahre gedauert, bis sie das dann umgesetzt haben, mhm, ja, in m -m. der eigenen Familie. Ja, ja. So, und das hat Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. Und wenn nur ein Kind eine Bindung hat, dann ist schon ein Sieg für, für den ganzen Planeten ich. Mhm, ja, ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs. Hast du noch ein Schlusswort für die Zuschauer, welches du ihnen gern mit auf den Weg geben würdest? Ja, gerne. Vor allen Dingen äh, insbesondere an die Männer, weil es gibt ja so eine Bewegung und da spricht auch der Michel Audin drüber, dass sie, die Männer alle immer bei der Geburt dabei sein wollen. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr bei der Geburt dabei sein wollt, ihr Männer, dann bitte nur, wenn ihr, wenn ihr es schafft, auch in die Sphäre, genau wie eure Frauen, einzutauchen. Mhm. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, lasst den Raum einfach in Ruhe, bleibt draußen. Schützt eure Frauen, während sie ihre Kinder gebären. Ihr müsst da nicht dabei sein. Das ist, alles, das ist alles moderner Trend. Der ist leider in diese Entwicklung gegangen, dass die Männer jetzt meinen, sie müssten bei der Geburt dabei sein. Ist ist nicht notwendig. Im Gegenteil. Es ist eher förderlich für die Mutter-Kind-Bindung. Die Vater-Kind-Bindung, die kommt viel später. Die ist nämlich abhängig von der Mutter-Kind-Bindung. Und erst im zweiten, dritten Lebensjahr entsteht die wirkliche echte Vater-Kind-Bindung. Mhm. Vater also das empfehle ich auf jeden Fall jedem Mann sich damit auseinanderzusetzen und das Zweite ist, ähm, ich kann nur jeder Frau empfehlen, dieses Buch von dem Michel Audant zu lesen, Geburt und Stillen. Das ist das, ist das Werk überhaupt. Da steht alles drin, was man wissen muss, um diese natürliche Geburt wieder ins Leben zu bringen. Und das ist ein, das ist ein großes Anliegen von mir, dass dieses Wissen weitergeht, weil der Mann mhm. ist jetzt schon an die 90, muss glaube ich jetzt über 90 sein, mhm. der ist nicht mehr lange da und mhm. da geht es darum, dass das Wissen nicht verloren geht. Also Leute, lest dieses Buch, Bereitet euch auf die Geburten vor und genießt die Zeit, wirklich. Und wenn die Kinder dann da sind, ja, nach der Geburt kommt die Erziehung. Das ist ein Riesenwerk. es ist nicht mal eben getan, dass man ein Kind auf die Welt bringt, sondern die hm. Geburt geht weiter. Das ist ja mhm. ein Prozess. Ne? Also das ist ein, ein Lebenswerk, so ein Kind in die Welt zu bringen. Und wir haben nicht umsonst in Deutschland die meisten Alleinerziehenden Mütter weltweit mittlerweile. Warum? Weil die... Weil diese Mutter-Kind-Bindung, wenn die zerstört, zerstört wird, das hat natürlich Konsequenzen auch für die Familieneinheit dann am Ende. Ja. So, das mm, muss man mm. wissen. Mm -hmm. Also es gibt natürlich noch viel mehr Schlussworte, die man sagen könnte, <lacht> aber ich denke, jetzt sind wir durch. Ja, ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview und ich, Ja, ich bedanke mich auch sehr für das Gespräch und alles Gute auch weiterhin für deine Arbeit noch. Danke. Ja.